Station, Johannes Teschplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Plattform, Plattform, Plattform, Plattform, Plattform. Achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem in rechts. Nächste Station: Fahrtende, bitte aussteigen.